Hier ja. ist, es die Kugeln zu sortieren. Erst alle blauen hier und dann alle roten. Äh, wir, ha wir haben mhm. so eine Aufteilung gemacht, das klappt. Dafür haben wir sehr lange durchtüftelt. Wir haben erst einmal schräg, dann... Nee, einmal... An jeden Fall mehrere blaue, Fünf blauen benutzen, mehrere grüne und dann Hallo? Und jetzt auf Start. Hallo? Und ich drücke jetzt auf Da. Und am Ende sollte auch noch rot eigentlich ähm, dazu noch kommen. Und es sollte kein Fehler eigentlich hier. Das ist hängen geblieben? Ja, nur einmal. Und jetzt gibt es immer, immer mehr. Und, ja, da ist nichts. Wie viele Tests haben Sie dafür gebraucht? Oh, so 10, wir, haben wir da noch drauf? Nee, 3, 3, ja, drei. ja. Nein, mehr. mehr, mehr. Oh, ihr habt bis 25 Minuten daran rumgebastelt. Oh, ne? da in also. dieses Ding, da wird Das war's. Guck, eine Minute 16 läuft es schon. Und ja, das oh, also ist gut. Wenn nach gewesen, also. Wie viel war es? 26. 26 Sekunden. Und wir haben den Rekord gebrochen. Wenn gleich die letzte blaue Kugel wir kommt, dann werden, alle Hebel, dann werden alle Hebel so stehen. Dann geht es bis hier hinten durch. Dann wird das rote ausgelöst. Dann kommen alle roten hier so durch. Also die, als der letzte blaue wird dann er äh, wird dann hier durchkommen und dann auch ja. okay. den roten sozusagen auf dem Das kann, nein. So, jetzt nein. Ja. noch. Eine, ja. eine Uhr mit zu Jetzt gleich Na, eine Uhr. Eine mit zu viel? Hä? Ja, wir haben eine ja. Uhr dann wird zu viel genommen. Das ja. ist eine, Ach, an Ein Fall. Wir eine. Und wir haben schon die zwei Minuten. Oh, äh, super. Maler und eine Murmel Nummern gehören Bild. Ja, glaube auch. Ja, das war die Mummel von da vorne. Ist. Ja. Ach, oh ja. Nein, das habe ich genommen. Ich habe wieder am Handy gehabt. Aber Ego! Eh oh Gott. zweieinhalb auf Minuten. Auf jeden Fall. Guckt mal nach unten. Da sind schon auf jeden Fall sehr viele Murmeln. Und die sind ja noch nicht durch. Und oh, sie sind super sortiert. Ja, perfekt. So also das war äh ja hier Hier, Ihr habt ja extra noch die Moment von mehreren Spielen zusammengepackt. Da, das, Ach so. das ist kein da, da, da, da, da, da, da, da, An jedem Fall... Also das Ziel gut. war ja natürlich, dass es alles geschafft wird, weil dafür haben wir ja zehn Jahre gebraucht. Ja. Eine zehn Jahre bevor. Ja, sozusagen. Fünf, Minuten oder eine Stunde. Ja, guck, das sind zehn Jahre. Zehn Jahre <lacht> ja aber oh nee. wir haben ja auch fast nicht übrig gelassen diese paar stellen und, und sonst haben wir alles und durch. hier sieht man alles dann die dann vielleicht so ordnet ja eigentlich wollten wir ja noch hier einen blauen dahin packen aber da hatte so <lacht> ich weiß da hatte robin die idee dass man lieber so das dahin packen könnte okay und jetzt, und noch jetzt die letzte. letzte oh mein gott die letzte und, wir, und unsere hey, Applaus, super, Applaus, vier Applaus. Minuten, vier Minuten. Und der Applaus geht noch nicht erst vier Minuten. Der Applaus geht an Mau.